Ja, ich freue mich sehr, heute Sandra Quintena aus Brasilien begrüßen zu können. Sandra Quintena ist Sozioökonomin und arbeitet bei PAX in Rio de Janeiro, einem langjährigen Partner von uns, der rosa Luxemburg stiftung Mein Name ist Verona Wunderlich, ich arbeite als Projektmanagerin im Lateinamerika-Bereich hier. Ähm, Sandra, so ziemlich genau vor einem Jahr haben wir uns im Vorfeld der Rio Plus 20 Konferenz mhm. schon über das Thema, was wir hier heute etwas ausführen wollen, nämlich die Mega-Eventus unterhalten, ähm, nämlich die anstehenden Sportgroßereignisse in Brasilien, also einmal im Jahr 2014 die WM und 2016 die Olympischen Spiele. Ähm, schon vor einem Jahr haben wir da eben das Thema gehabt, was sind so die Auswirkungen. Wie ist der Stand jetzt, ein Jahr später? Was, was ist der Stand der Dinge so in kurzen, kurz skizziert? Ja, wenn wir über Rio de Janeiro sprechen, ne, dieser so bekannte, berühmte Stadt der Welt, Rio de Janeiro, ein wunderschöner Stadt, could, could, could, eh, könnte eine wunderschöne Stadt sein, aber leider die Interesse der, der, der, der sehr großen äh, Spekulation, diese Spekulation Immobiliär, wie sagt das? Immobilienspekulation? Immobilienspekulation. So wie hier auch ich glaube in berlin lebt ja auch das ne? aber diese Westside -West gallery geschichte hat zu tun geht wie mit diese diese finanzielle krise dass die kapital muss irgendwie in eine konkrete sich in konkrete verwendet ne? das ist nicht nur spekulation aber die muss was Baut, konkret. Ne? Deswegen die Mobil-Spekulation so hoch weltweit. Ist, ne? Aber in Rio ist diese Situation, dass ihr hier in Berlin lebt, plus eine Potenz, sozusagen. Weil das ist echt viel, das ist echt hektisch. Wir erlebt ganz schnell, im Namen der, der, der Olympiade, im Namen der Weltmeisterschaft, eine irgendwie äh, Schock von Privatisierung. Es wird nicht nur die Spek äh, es wird alles privatisiert in Rio. Äh, ich meine, dass jetzt dieses sehr schöne Gebiet, wo wir diese Kuppel des povos gemacht haben, do Flamengo, zum Beispiel diese riesengroße Garten, publik sehr demokratisch, sehr, sehr ja, für die einfache Leute, die dahin gehen und genießen diesen schönen Teil des Staates, eine Staatsanwalt, eine Stadt, die total getrennt ist, äh, jetzt die versuchen sie das zu privatisieren. Äh, jetzt wir haben wir einen Skandal auch in Rio, die, ich weiß nicht, ob in Deutschland das existiert, aber diese Spielzeuge, Bank Immobiliare Bank. Das ist ein Spielzeug, wo du verkaufst verkauf und verkaufst und spekuliert mit den Gebäuden und so weiter. Alles Dinge. Das heißt Bank Immobiliare. Das ist ein sehr berühmte Spielzeug, Kapitalistische Spielzeug. Und jetzt, die Ärzte haben so dieses Spielzeug gemacht für die Olympiade -Stadt. Das heißt, alles Maracanã verkauft, Maracanã, der sehr berühmte. Stadion in Brasilien würde privatisiert. Das ist, es ist eine Elitisierung, Elitis sagt das man? Elitisierung von der Eliten Elitenbildung. Bildung. Das geht nicht. Maracanã jetzt geht nur die reichen Leute. Dass die Bevölkerung, die dahin ging, und die Spielzeug, äh, Fußball zu sehen, gibt nicht, kann nicht mehr. Darf nicht mehr. Und alle, die wir diese haben, so zum Beispiel, wir haben ein staatliches äh, äh, Stadion für Leute, die laufen, Athletismus, so zu so, so üben oder Schwimmbaden, alles, dass sie gehen zum Olympiaden. So, wurde alles kaputt gemacht für einen eine, äh, Parkplatz. Für die und wurde privatisiert und es ein Parkplatz und dann Shopping. Kaufcenter in der und dort war eine sehr interessante äh, äh, äh, äh, sportliche Equipment sportive Sportstätte Sportstätte, mhm. so. Jetzt wurde ein mhm. Parkplatz. Mhm. Das ist nicht einfach. Alles wurde gemacht. 5.000 Familien 25.000 Familien wurden schon Removida, äh, äh, äh, remove those, äh, weg von, von, von die Katrin, Wohnen, ja In Namen der Koppel der Olympiade. Und wir, wir, die FIFA hat unser Gesetz äh, gefördert, das muss geändert sein. Und wir sagen immer, dass diese äh, Copa 2014 für uns lässt, ist Verschuldung viel Geld, das wir es bezahlen müssen. Auch die Gesetz, im brasilianische Gesetz, wurde es verändert, damit die Stadt kann noch höher sich entschuldigen, entschuldigen, verschuldet. und wer bleibt. Und ich habe die Analyse gemacht von dieser Verschuldung, die ich von der Bundesstaat Rio de Janeiro studiert und dann habe ich das gesehen, dass alle Verschuldung Prozess geht zum ab 2018 muss diese Schuld muss das anfangen zu bezahlen. Das heißt, bis 2014 und 2015 wurde alle Schuld bekommen. Ta, ta, ta, ta. Und dann kommt die Olympiade. Zwei Jahre später, 2018, muss das man anfangen zu bezahlen. Wer wurde das bezahlt? Die Sehenswesen ist schon sehr kompliziert und die Lehrer und die Lehrerin jetzt ist total Immobilisation auf der Straße, war die Situation ist grausam, die Gesundheitswesen und so weiter, alles in Namen dieser diese, diese Fußballshow, weil das hat nach meiner Meinung nach hat nichts zu tun mit dem Sport, das ist ein Geschäft. Genau, du hast jetzt auch schon erwähnt, das Ganze, vor diesem ganzen komplexen Szenario, die Menschen beginnen sich auch zu mobilisieren oder sind mobilisiert. Ähm, im April, glaube ich, Ende, des, Ende April soll es in Sao Paulo da zum nationales Treffen der Basiskomitees der WM gehen. Mhm. Kannst du uns dazu ah, ja. konkret ein bisschen was sagen? Was ist da geplant? Ähm, plus, wer sind eigentlich diese Basiskomitees, die äh, Korpas, ähm, die Komitees der Korpas? Wie mhm. arbeiten die? Ja, seit 2010 haben wir, so also, Parks war ein paar Teil, Teil von diese Arbeiten. Dass wir haben angefangen zu organisieren in den zwölf Städten, wo die diese Spiele mhm. äh, ja, stattfinden wird. haben wir so angefangen äh, einen Prozess äh, teilzunehmen, die Organisation von diesem Populärkomitee. Volkskomitee, ne? sagt das auf Deutsch, glaube ich. Und äh, jetzt haben wir in den zwölf Städten, wo die, die KOPA stattfinden, popular dieses Komitee organisiert. Äh, wir haben schon zwei Dossiers gemacht, die Dossiers von der Verletzung der Menschenrechts, äh, die sprechen über diese Verletzung von Menschenrechts, alle in verschiedenen Bereichen. Wohnungen, ne, wir, wir schätzen, dass heute in Brasilien 170.000 Familien wurde schon removido do de nome de de copa o baralho em Brasília runda das filhos e Leute, das faça fast 800.000 Menschen. mansion vendo das um pessoas para família né um 800.000 arte que já onde vendo o dizer de essa dizer financeiro fraga das uns chefes auch die Frage der Prostitution, auch die Frage der informellen arbeiter weil die Leute, die informelle Arbeit leisten, die dürfen nicht mehr während der Zeit der Olympiaden und der Koopper arbeiten. Die wird alles verboten. Die Verkäuferin denkt, das war in Südafrika, die Leute in Südafrika sagen, ah, wir haben gedacht, dass vielleicht können wir ein bisschen Geld verdienen und unsere Ekipa Dinge verkaufen, Souvenir, und Bier oder was oder irgendwas. Nein, das wurde nicht erlaubt. In eine, eine, eine, zwei Kilometer fern von dem Stadion kann man nichts ver verkau verkaufen. Das heißt, die Taxis auch. Wir, wir überlegen auch, dass wir eine Allianz mit den Leuten gefahren, Taxi und machen. Das wird auch unter Kontrolle von einem bestimmten Verkehrsmittel, das nicht nur die normale Taxi ist. Das ich heißt, äh, mhm. die, die, die macht so äh, Transfer von Privatfirmen. Die werden nicht so viele Taxi benutzt, so, sogar diese, alle Leute, die kommen. Das ist sehr kompliziert, weil sie total Kontrolle. Zum Beispiel die Hotels äh, von Rio, du, jetzt, wenn du eine Reservation machen möchtest, um die Meisterschaft in Rio zu sein, du schaffst das nicht. Es wird von einer Firma, die einen Kontrakt mit FIFA hat, die kontrolliert alle die, die Plätze in Hotels in, in Rio, in Getwur. Das ist so ein Kartell. Das ist eine, eine, eine Gruppe, die kontrolliert absolut alles. Das ist ein großes Geschäft. Und wenn du siehst, die, die, die, wer finanziert FIFA? Das, du, das ist ganz einfach. Du gehst zur Homepage von FIFA und suchst mal da. Wer patrocin, patrociniert? Ähm, die Schirmherrschaft. Herrschaft? FIFA. Das ist sehr berühmte Firma. Und äh, vor diesem ganzen Komplex nochmal, äh, wie arbeiten jetzt die Basiskomitees, wie sind die mit den anderen Organisationen vernetzt, um da überhaupt irgendwas gegen machen zu können? Mhm. Und was ist möglicherweise bei diesem nationalen Treffen da auch nochmal das Anliegen? Ja, mal. aber jedes Jahr, wir treffen uns. Das ist, wir machen die, die Planung von nächstes Jahr. Ich glaube, hauptsächlich diese Meeting jetzt, die ist mehr zum Planen. Die machen das Planungsprogramm für dieses Jahr. Ne? Und dann, aber ja, bis jetzt haben wir äh, mehr im Bereich der Resistenz von den Leuten, die die Wohnung verloren haben. Das war unsere Arbeit viel stark in 2012. Äh, diese Resistenz gegen den, der, der den Leute. Widerstand im Grunde genommen, den die Menschen, ja, die, die bedroht sind. Ja, bedroht sind und um das Haus zu verlieren. Äh, das war em Uberal Porto Alegre, es war in Porto Alegre, Rappstadt von Rio Grande do Sul, äh eh, ist es ist krausung was passiert in Porto Alegre. Viele Leute verlierte ihre Häuser und auch die Stadt verlierte grüne Felder. Porto Alegre Zebeckant vai dizer, dasofilie so und äh staatliche Landwirtschaft. Das gibt viele Leute, die produzierten Nahrungsmittel in der Stadt de além disso, land, vude é imobiliário, especulante em das ist so grausam em Minas Gerais, em Belo Horizonte, in Recife, em Fortaleza, o Manaus, não so vai. Aba das problemas das, eh, dizem vida estando via, pai in Natal, in nordost brasilien in Fortaleza, ein kleines Volk auch, in Rio de Janeiro auch, ein paar äh, Gemeinden wurden nicht removiert. Mhm. Äh, bis jetzt haben wir so eine, eine staatliche Schule, eine der, eine der zehn besseren Schulen in Brasilien. Stadt, Im Allgemeinen wurde so die, die der Bürgermeister und der Gouverneur von Rio möchte das kaputt machen. Und einen eine, eine Parkplatz zu bilden. Eine der besten Schulen in Brasilien. Eine der zehn besten Schulen in Brasilien. Und das war ein riesengroßer Kampf. Und jetzt haben wir es ge ge gewonnen, zum Beispiel. Diese Schule nicht, geht nicht nach unten. Bis 2014. Wir wissen nicht, was passiert danach. Aber wir sind da. Jetzt wird, sind wir ein sehr großer Kampf gegen die Privatisierung von Maracanã. Ein Kampf gegen die Privatisierung von der Ateo do Flamengo. Dieser riesige, große, schöne Park, das wir haben, populärer Park. Wir sind auch dagegen, eine, eine, wir werden so ein präserviertes Gebiet in Rio de Janeiro, das heißt, ein Geschützgebiet, mhm. in einem Golf, Golfpark für die Olympiaden. Aber das ist die Golfpark, das ist schon festgestellt, dass um den Golfpark Hochhäuser wurde wurden gebaut. Und das ist ohne Geld zu bezahlen und so weiter, Golf, niemand spielt Golf in Brasilien. Das ist so eine verrückte Sache. Und das ist ein Naturschutzgebiet. Ich bin, trau, ich bin schon müde zu sagen, weil das ist echt sowas. Das ist, das ist, eine, eine, das ist wie sagen sagen das wir ihr hier lebt in Berlin, diese Spekulation und so weiter, plus eine Potenz, weil das ist echt viel. Das wie Kampf gegen, äh, David gegen Goliath, aber wo ganz offensichtlich, was du jetzt zwischendurch auch gesagt hast, glücklicherweise auch einzelne positive ja, ja. Erfolge durch, die, durch den Widerstand und durch die Vernetzung auch, ja. auch entstanden sind. Gibt es da noch irgendwie ein, ein, sag ich mal, eher positives Beispiel, was du sagen kannst, was, was euch oder was gelungen ist durch, die, durch den gemeinsamen Widerstand, durch die Vernetzung, gerade auch auf nationaler Mm -hmm. Guck mal, äh, ja, ich glaube schon, dass in der Politikbereichen, ich meine, in Rio de Janeiro, ich spreche mehr, mehr über Rio de Janeiro, weil Rio de Janeiro ist eine Synthesis, glaube ich, eine Zusammenfassung, was alles passiert in, in Brasilien. Né? Deswegen, das ist ein, wie ein Labor, das ist wie ein großes Labor von dieser Politik, das wir halt äh, Wertstadt äh, eine Stadt, die wieder so, einen Wert, einen zu verkaufen, eine mhm. mhm. Wertsetzung, zu verkaufen, zu verkaufen, das ist Städt zu verkaufen. Und dann, es gibt jetzt, ich glaube, viele junge Leute, die sich engagiert haben. Und das, die, wir haben erlebt, in bestimmten Zeiten, sehr eine Lethargie, so eine... Eine Art und Weise, dass, wie die Leute schläft, einschläft irgendwie. Aber jetzt nicht. Ich glaube, es gibt eine Bewegung, es gibt eine Mobilisierung. Die Leute sind betroffene von dieser Situation, weil das ist total schlecht ist jetzt. Ich glaube, das ist auch positiv. Diese langsame Arbeit, alles die Arbeit, die sie äh, vorbereitet haben für diese Kuppel des Povos in Rio, während der Rio plus 20 die die Sozialgesellschaften Bewegung gemacht haben damals. Diese auch haben viele Erde äh, Erbe für Rio de Janeiro gelassen, nach meiner, meiner Meinung nach. Weil es die, gibt die, die, die, diese Politisierung äh, der Jugendleute hauptsächlich jetzt hören Und für uns ist es auch sehr positiv, weil es gibt wir haben erlebt, eine bestimmte Zeit in Brasilien, dass die politische Mobilisierung war sehr schwach war und jetzt fängt wieder an und ich meine, das ist auch ein sehr positiver Erfolg von all dieser Arbeit, die viele Organisationen und alle machen. Ne? Ja, das ist ja ein, ein kleines Zeichen der Hoffnung, ja. sage ich mal. Leider ist jetzt unsere Zeit auch so ziemlich vorbei. Vielleicht möchtest du aber auch nochmal sagen, was sind eure... Ähm, Gerade das ist ja auch ein Thema, wo international zusammengearbeitet wird, hier mit Netzwerken. Ähm, was, ist, was sind im Grunde auch eure Erwartungen, vielleicht auch gegenüber der kritischen Öffentlichkeit ähm, hier auch in Deutschland oder gegenüber der internationalen Solidarität? Was siehst du da für Chancen möglicherweise noch? Mensch, ich glaube Auf der anderen Seite, und, Entschuldigung, vielleicht auch noch den Punkt, dass es ja nicht darum geht, und das hattest du auch in einem anderen Punkt ganz deutlich erwähnt, es nicht darum geht, den Fußball in dem Fall zum Beispiel die Fußballfreude den Menschen zu nehmen, sondern das ja was Positives ist, aber die die Ereignisse darum, wie es stattfindet eben verändert werden müsste. Ja, ich, wir sagen immer, dass wir sind nicht überhaupt nicht gegen Fußball. Wir sind, ich mag gerne Fußball. Wir Brasilianische Leute lieben Fußball. Deutsche Leute lieben Fußball. Aber das Problem ist, wenn die Leute hier sieht nächstes Jahr, die, die, die, diese Weltmeister in Brasilien, wenn sie einen Spiel sehen, muss muss denken, dass diese Spiele hat eine sehr hohe sozial haben. So, so, so, Und ich, wir müssen das überlegen. Es geht weiter. Wir werden nicht gegen FIFA irgendwie eine internationale Kampagne machen. Irgendwie? Wann? Ich weiß nicht wie. Aber nicht wann, aber wir müssen das überlegen. Jetzt, nächstes Jahr, ich glaube, die, das ist auch eine Voraussetzung vielleicht von der Stiftung auch hier und von der Gruppe hier in Deutschland, ist mehr die Veröffentlichkeit Arbeit zu leisten. Und diese Ergebnisse, die sozialen Ergebnisse von der, von der Weltmeisterschaft zu zeigen, von der öffentlichen äh, äh, Meinung hier. Hier in Deutschland, ich hatte eine eine Meisterschaft geschafft, gehabt hier, ne? 2000, 2000, ne? Mm -hmm, yeah. 2000. Und das hat nicht diese, so einen sozialen Pakt wie in Brasilien. Wieso in Südafrika, wieso in Brasilien es ist so hoch die Kosten von diese Dinge. Das ist ein Geschäft. Das ist die Ausbeutung. Es geht weiter in verschiedenen Sachen. Das sind 500 Jahre, mehr als 500 Jahre Geschichte und die Ausbeutung geht weiter in verschiedene Formen. Und wir müssen über diese Nord-Süd- Beziehung ein bisschen mehr effektiver im Blick auf die Aktualität dieser Ausbeutung. Das heute funktioniert auch mit dem Fußball. Ich danke dir sehr für dein Kommen. Ja, danke, ich bedanke.